Alle Leute, ihr wundert euch bestimmt, warum nicht Evelina euch jetzt begrüßt, sondern ich, die Mama. Ich habe nämlich für Evelina eine kleine Überraschung vorbereitet und davon weiß sie nun gar nichts. Aktuell macht sie ihre Hausaufgaben. Ich nehme euch mal mit. Also, let's go. Hallo. Na? Sag mal. Hast du vielleicht Lust auf eine kleine Überraschung? Ja, darauf habe ich immer Lust. Ja? Dann lass mal deinen Stift liegen. Die Hausaufgaben machen wir nachher weiter. Und dann komm mal mit ins Esszimmer. So, komm mal mit. Und warte mal noch nicht. Geh mal Richtung, äh, Richtung Esszimmer. Augen zulassen. Und jetzt kannst du deine Augen öffnen. Gott! Was ist das? Hast du Lust auf auszupacken? Ja, darauf habe ich Lust. Was meinst du, woher kommt das ganze Gedöns? Amazon. Das ist, glaube ich, auch Amazon. Das könnte auch Amazon sein. Und das hier ist, glaube ich, gekauft, weil das sind die Typen, die wir schon haben. Ja. Gut, dann setzt dich hin und dann fangen wir mal an mit dem Auspacken. Ich will mit dem kleinsten anfangen, wie bei meinem falls ihr es noch nicht gesehen habt. Evelina habt. wusste wirklich von nichts. Ich habe hier alles hinter ihrem Rücken aufgebaut. Ja, ich habe gerade so Hausaufgaben gemacht, Mama hat gesagt, ja ich komme gleich, obwohl ich ihre Hilfe brauchte. Sie hat gesagt, ja ich komme gleich, mach schon mal weiter. Ich habe die ganze Zeit irgendeinen Krach gehört. Dann habe ich gefragt, also habe ich mir gedacht, was macht Mama da und dann kommt sie auf einmal mit einer Kamera. Okay, wofür hast du dich entschieden? Also ich fange mit dem Kleinsten an und Ende mit dem Größten. Okay, gut. Ich bin selbst gespannt, wie das ist und wie das überhaupt bei dir ankommt und was da überhaupt da drin ist. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles bestellt habe. Du hast es bestellt. Nein, wer denn sonst? Was ist das? Das ist, ähm, diese, das sind halt solche Bälle, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Ähm. Ich glaube, hier kannst du es aufreißen. Hier. Ja, genau. Alles ist so cool und da fühlt sich auch richtig gut an und die Farbe ist auch richtig, richtig, richtig schön. Das stimmt. Deshalb habe ich die auch genommen, wegen der Farbe. jetzt mhm. <lacht> du mal auch? Oh, da sind ja Bälle drin. Ja, das sind diese ah. ah, Orbis oder so. Ich okay. weiß nicht, wie die auf Russisch heißen. Aber voll cool. Coole Sache? Auf jeden Fall. Also, der ist richtig cool und damit hätte ich nie gerechnet, dass da so eine kleine Ananas drin ist. Und übrigens, Ananas ist eine meiner Lieblingsfrucht, deswegen passt das richtig. Das siehst du. Okay, Paket Nummer 2. Das ist ein kleiner Oktopus. Das ist. Ja, das ist dieser kleine Oktopus nur im. Das ist mein Oktopus nur in Kleinen, weil ich habe einen großen. Warte mal, Stimmt, der liegt im Wohnzimmer. Aber, aber der ist traurig. Ja, weil gestern war ich ein bisschen traurig. Achso, okay. Deswegen. Gestern war nicht dein Tag, ne? Ja. Oh, der ist so süß. Den mag ich total gerne. Und das ist ein Pop-it-Oktopus, ne? Yep. Deine Stimmung ist aktuell toll. Toll Das freut mich. Oh. Also, oh, ein Anhänger. Ich, ich liebe, wenn das dabei ist, dann kann ich das immer an meinen Schlüssel dranhängen. Ich kann immer wieder was tauschen. Also, es gibt einmal eine Farbe und einmal mit ganz vielen Farben, ne? Ja, das ist halt die andere Seite. Und wie klickt das? Also, das hier ist wie ein Poppet. Also ich nochmal diese Seite. Und das ist halt diese andere Seite. Perfekt, ne? Also das ist auch richtig, richtig, richtig cool. Und ja, das sind jetzt schon mal zwei in einem meiner Lieblings Fidget Tops. Paket Nummer drei. Da greife ich jetzt schon rein, weil da kommt ich das jetzt ja in den zwei ich halt schon nicht sehen. Mach Augen zu. Was ist das? Ja, guck mal. <lacht> Was ist das denn? Das hast du nicht im Ernst bestellt. Nee, das habe ich gekauft. Hat mich angelächelt und hat mir gesagt: So, ich glaube, Evelina möchte mit mir spielen. Pack mal aus, zeig mal. Ja! Nehme mal, Nimm mal. Oh mein gut. Gott! Boah, dann viel Spaß damit zu spielen. Ja. <lacht> der ist gut, wa? Also der ist mega, mega, mega cool. Das heißt, einmal Mini. Achso, das ist jetzt, mein, das sind jetzt mein, das ist mein dritter Ball, da wo die hier drin ist. So. Ist ja fast wie Weihnachten hier, oder? <lacht> ja, so Weihnachten Geburtstag gemischt und Überraschung. Ja, und Adventskalender. Ja, irgendwie schon. Hm. Ganz ehrlich, kein Plan, was das ist. Ich habe gedacht, ich nehme das einfach mal mit. Das hatte ich, das habe ich mal zu Geburtstag gekriegt und hier sind bei so einer großen Tüte sind zwei Stück drin und hier sind dann halt alle Katzen drauf. Also quasi wie LOL? Ja, das sind so. alle Katzen allgemein. Dann pack mal aus, zeig mal was da drin ist. schwer auf. Ja, hier ist ein Sand drin, oder keine Ahnung was das ist. Oder Knete? Knete. Und das, die muss man jetzt so erstmal. Das ist Knete, oder? Mhm. Aber die fühlt sich so gut an, aber die kann auch kleben. Meistens. Okay. Gott, ich dachte, es wäre wieder ein Oktopus oder so. Oder ein Tintenfisch. Und hier ist eine noch in Pink. Ich glaube, das sind sogar Makarons. Und riecht das nach Knete? Das riecht nach Play-Doh. Echt? Sag mal. Oh ja, Tatsache. Okay, es war irgendwas Pink und Grün. Ah! Ich gucke nicht. Es guck ist halt so eine Katze, die grün und rot, äh, pink ist. Und die trägt Ach da, ich habe die gefunden, hier. Kung Fu. So. Oh, das ging eigentlich einfach. Gut. Kurz getestet. Und fühlt no. sich das gut an? Kannst auch machen. so. Oh ja. Yeah. Das erinnert mich voll so, als ich so richtig ein play fan war. Okay, dann pack mal aus, was ist in der blauen Tüte? Hier, hast du deine Schere. Warte. Ah. Oh, geht doch. <lacht> diese Katzen sind so viel. Und der macht halt eben so. Und die andere Katze macht irgendwie so. Und der weicht aus. So, das habe ich jetzt auch gemacht. Ah, dazu gibt es eine kleine Story wahrscheinlich, ne? Ich kann so sehen. muss ich mir nachher durchgucken. Ja. <lacht> Und äh, in den zwei weißt du noch nicht so genau oder weißt du das ganz genau. Also ich weiß was noch fehlt, aber ich weiß nicht, wo was drin ist. Kommt dir die Figur bekannt vor? Ja. Oh mein Gott, das fühlt sich so gut an. Ich weiß gar nicht, kommt das aus Japan oder aus China? Dieser Teig, der da gemacht wird. Es gibt dazu doch auch einen kleinen äh, Trickfilm. Ja. Ähm, da haben diese Augen immer so. Ja, und wie fühlt sich das an? Der ist mega cool. Ja? Wow, das fühlt sich an wie Puder, mhm. was man so aufs Gesicht aufträgt. Oh, das mega. Irgendwie. Ich Warte mal. Hm, das riecht wie Screechy, ne, so ein bisschen. Also ich finde das auch mega cool, wie ihr das gemacht habt mit dem Behälter. Ja, bleibt immer schön sauber, ne? Jetzt. Das fühlt sich aber nicht nur nach einem Teil an. Ich bin jetzt mal wieder ein Tick schlauer geworden. Mama hat mir gesagt, ich würde es ja auch. Sonst wäre ich noch 100 Jahre dabei. Okay, also hier sind mehrere Teile. Aber ich weiß Ehrlich? Nicht, weiß ich nicht. Also hier ist irgendein Papier und hier ist irgendwas mit Plastik. Okay. Also, das hier es ist nur ein Teil. Guck mal, ist da nichts mehr drin, ne? Okay. Okay, Licke, ich habe keinen Plan, was das ist. Was ist das? Zeig mal. Das hier, das sind, oh, das sind zwei <lacht> Also, das sind, also einmal so ein pink, weiß und blauer Poppel. Und guck das mal, ist, die haben sogar ein Gesicht, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber schau mal, die haben Augen. So sehr Gelb und Pink. Ja. Nicht yes. Darf ich beide machen? Teste einfach, du musst doch alles testen. Ob die gut sind. Also diese sind wahrscheinlich richtig gut. Haben Test bestanden? Wenn jetzt nicht mal den hier aber das Gute ist, auf dieser Seite ist er nicht so laut. Das stimmt. Aber auf der Seite. Also, die ist richtig cool. <lacht> okay. Und jetzt. Was könnte das sein? Was meinst du? Ein Händler? Yep. Und das als Teddybär, oh mein Gott. Das ist so süß. Also, dass du mir das mal kaufen würdest. <lacht> ja, ich war auch ein bisschen schockiert. Beziehungsweise, ich war ein bisschen verloren ähm, auf der Seite. Und ich wusste echt nicht, was kann man dir noch kaufen. Gefühlt hast du irgendwie schon alles. Auch wenn sich Sachen wiederholen, ist es toll. Einige fragen sich, wie kriegt man, also halt, wenn man das hier durchgepoppt hat. Genau, und jetzt steckt man dein Handy da rein. Also, wenn man jetzt das hier durchpoppt, mhm. dann, dann muss man eigentlich die Handyöle wieder ausziehen. Aber man kann auch einfach so machen. Wow, darauf muss man erstmal kommen. Ja, also die Händehülle passt. Perfekt, ne? Und jetzt... Wie fühlt sich das an, so beim Halten? Also das fühlt sich irgendwie anders an, wegen den Bären. Wenn euch die Überraschung auch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Und schreibt nochmal in die Kommentare, ob Mama das vielleicht nochmal machen könnte.